Servus und hallo, Not Another Dope Show. Ich lese hier gerade mal wieder so einen Artikel im Merkur. Ich habe ihn unten verlinkt. Aus dem Landkreis H in München. Da ist mal wieder so ein Chefarzt für Suchmedizin und Psychotherapie am Start. Der mal da raushaut, wie gefährlich das Cannabis ist. Es könnte Psychosen auslösen, Wahnvorstellungen. Es können auch äh, Bier und Schnaps. Hm. Und jetzt kommt das allerbeste. Ich habe schon einige Leute auf Intensivstationen gesehen, die aus dem dritten Stock gesprungen sind, weil sie dachten, im Zimmer ist ein Dämon. Punkt. <lacht> habe ich euch nicht erst letztens erzählt, dass es solche Geschichten von den Prohibitionisten gibt? Es brennt, bla blablabla. Bla. Wenn das wirklich passiert, dann sind die Leute nicht nur am Kiffen, Dann nehmen die auch noch andere Sachen. Und sind eh schon psychisch total angeschlagen. Die hätten lieber nicht zur Droge greifen dürfen. Aber egal welche Substanz das sie nehmen, die drehen durch. Und ich finde das ganz schön hart, dass er das auf, das auf Cannabis reduziert. Und vor allem sagt er, die Konsumenten werden immer jünger und das Cannabis immer stärker. So. Ich bin 52 heute. 2019. Ich habe mit 18 Jahren angefangen, aber die Leute um mich herum, die ich so habe kenn und kenne, die haben alle schon sehr viel früher angefangen. Ja, da waren einige dabei mit 16 oder 17. Und da war das aber so, dass äh, die einen geregelten Weg gegangen sind. Die haben eine Ausbildung gemacht, haben die Ausbildung geschafft und haben Arbeiten angefangen und haben halt da ihren gemacht und so weiter und so fort. Viele sind heute echt Gemachte. Ganz normal, wie halt das bei normalen Menschen halt der Fall ist. Dass es nicht zerbröselt hat, das hat einen anderen Grund gehabt. Und es ist auch derselbe Grund, warum das andere zerbröselt. Dass die halt mit anderen Drogen dann vielleicht auch mal anfangen oder dass halt sonst irgendwie was härteres nehmen. Bei mir hat es aber den Grund gehabt, dass ich halt das nicht glauben wollte mehr. Man hat ja behauptet, Cannabis wäre so schlimm. Und weil es nicht stimmt hat, habe ich halt dann auch was anderes ausprobiert. Aber jetzt nochmal zu dem stärkeren Cannabis. Es mag schon sein, dass das ähm, die deutsche Hecke früher, äh, aus Deutschland stammendes Cannabis, dass das früher schlecht war. Das ist auch richtig. Kopfschmerzen und sonst nichts. Aber deswegen haben wir ja Haschisch geraucht. Und das, liebe Leute, war ja, genauso stark wie das Zeug heute. Da gibt es gar keinen Unterschied. Das Einzige, was halt den Unterschied macht, ist, dass äh, Menschen, wenn sie anfangen mit dem Cannabis, dass sie sich da eher mal verschätzen, weil sie das halt nicht überhaupt nicht erwarten, was da passiert, wenn sie das erste Mal was konsumieren. Was dann doch sehr stark ist. Ja, es ist schon so. Aber es würde ihnen beim Hasch genauer so passieren. Ja? Ich habe Leute kotzen sehen vor dem Hirn wenn sie Joints geraucht haben, und Tabak drinnen und ein sehr starkes Hasch. Ich habe einen sogar mal erlebt, der nur auf Haschisch, auf also Purpfeife gekotzt hat, aber nur weil er Zigaretten geraucht hat danach. Aber ich habe noch niemanden erlebt, der auf Cannabis pur, ohne irgendwas anderes dazu, einfach so loskotzt. Aber ich habe viele Leute erlebt, die den Brechreiz haben und den damit unterdrücken können. Die rauchen was und dann ist das weg. Dann können sie auch plötzlich wieder essen. Also medizinische äh, habe ich sehr viele erlebt. Ein Mann, der im Rollstuhl gefesselt war und nur am Zucken ist, Beim lauten Geräusch zuckt der Soll so, babababam. Wenn er was geraucht hat, kannst du klatschen und laut sein, was du willst. Der ist halt gelöst in seinem Rollstuhl drin. Er hat keine Krampfanfälle mehr. Weißt du, was ich meine? Warum muss man das überhaupt jemandem vorenthalten? Die Menschen nehmen das aus verschiedenen Gründen. Und die Spitze des Eisbergs von den schädlichen Missbrauchskonsum, Das ist das, was ihr immer anprangert. Die paar Prozent da oben, die es so extrem übertreiben, die würden es auch mit dem Alkohol übertreiben. Dann hätte man solche äh, Menschen, wie die wie Stern TV bei der Familie Ritter da ständig zeigt. Also wirklich Menschen, die so abgeschlossen haben mit allem Möglichen schon und ziemlich tief unten sind in der sozialen Schicht. Die sich halt totzaufen würden, wahrscheinlich, wenn sie das Geld hätten oder sich mit Zigaretten tot machen. Das müsste es nicht geben. Jetzt stell dir mal vor, die wird Cannabis, hätte Cannabis konsumiert und nicht gesoffen. Vielleicht wäre die aus dem rechten Wahn rauskommen und hätte ihre Kinder nicht so komisch erzogen. Wer weiß denn das? Niemand. Er muss aber nicht einmal ausprobieren kann Schau mal, wir haben jetzt in Berlin und auch sonst so in ganz Deutschland sehr viele Menschen, die aus anderen Ländern gekommen sind. Die teilweise sehr schwer traumatisiert sind. Also, wenn du sogar posttraumatisches Belastungsstörung hast, dann ist so ein Cannabis ein sehr wirksames Medikament dagegen. Es hilft beim Vergessen. Es hilft beim Verdrängen oder es hilft beim, beim, beim äh, Zur Seite schieben. Und es hilft auch sehr gut, so diese, diese ganzen unwichtigen Sachen wieder zu vergessen, wie das Leben so manchmal einen begleiten. Ne? echt wirklich unwichtiges Zeug. Und wenn man das dann vergessen hat, ist Platz dafür was Neues. Energie und Platz für was Neues. Deswegen behaupte ich, dass langjährige Cannabiskonsumenten eher intelligenter werden, statt dummer. Ja? Und dieses extreme dagegen wehren, dass es freigegeben wird, das hat einfach nur Profitgründe. Da bin ich mir ganz sicher. Wenn jeder einzelne Gegner seine Profitgründe hat, der eine hat die Brauereien im Rücken, so wie der Typ da aus, aus, aus den Freien Wählern da aus Bayern, der einfach mal die ganze grüne Partei als Kifferpartei beschimpft, die äh, gelbe Finger hätten, während er in einem Bierzelt drinsteht, wo alle zu sind. Hey. Und er selber wahrscheinlich auch. Sonst wird er so einen Scheißdreck nicht rausgeschissen aus seinem Maul? Weil hey, sowas ist es eklig, dass alles zu spät ist. Sonst hätte er sowas nicht gesagt. Hey. Weißt du, was ich meine? Und sowas sagt man nicht. Das ist einfach nur eklig. Menschen erstmal alle in einer Partei zusammenschmeißen, es wäre nur eine Person. Dann behaupten, dass der nur für die Kiffer da wäre. Das Einzige, was die machen, ist einfach logisch nachdenken. Und dann versuchen sie auch äh, mit so einem, so, so einem Schmalen, daher daherkommen, die haben noch nie einen Schwein gesehen. Ich habe Säure gesehen, ich bin auf dem Land aufgewachsen, ich kenne Bauern. Ich hab den ihre Schweine und Zirkel gesehen und die Kühe, wie sie plötzlich nicht mehr draußen gestanden sind, sondern plötzlich eingesperrt waren, in der Scheiße gelegen sind und dann immer schlechter behandelt worden sind. Mit eurer Scheißpolitik. Weißt du, du bist da so ein ekliger, rückwärtsgewandter, du bist ja schon fast ein Brauner. Das ist ja so wirklich eklig, was der Typ da rausgelassen hat. Weißt du, so, bäh. So, so, und da siehst du mal, der Alkohol macht die Zunge locker. Verstehst du das? Da sind wir ja Kipferl hunderttausend Millionen immer lieber als dieses aggressive Manda. Das geht ja gar nicht. Äh. Was bist denn du für einer, he? und die Leute, die dir auch noch zujubeln. Glaubt ihr vielleicht, dass ihr euch hinter eure Berge verstecken könnt, wenn irgendwann, dass der Klimawandel euch nicht betrifft. Glaubt ihr vielleicht, dass die Flüchtlinge nicht zu euch kommen. Und weißt du, wer die ersten Flüchtlinge sein werden? Wir aus, der, aus dem, aus dem äh, Küstenbereich, wo es Flachland ist. Wenn einmal die Meere steigen, und das Wasser zu uns kommt, Alter, dann kommen wir zu euch. Und glaubst mir, du willst die heute nicht bei dir in die Berge haben. Du wirst es nicht bei dir auf dem Land haben. Wir sind anders drauf, leider. Die Stadt verrot. So ja, in der Stadt wirst du richtig verrot und da, da gibt es nicht mehr, das nicht, dass du jeden kennst. Du kennst zu niemanden und du wirst zu so niemand kann. Es mhm. ist leider so. Ich verstehe gar nicht, dass alle Leute in der Stadt sind. Du alles. Ich wäre gern wieder auf dem Land, ich wäre gern wieder in Bayern her, aber solange Leute wie ihr da an der Macht seid, komme ich da nicht hin. Peace out.